Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Stellen Sie sich vor, Sie spielen leidlich Tennis und wollen Ihr Spiel verbessern. Sie sind der Meinung, Ihre Rückhand schwächelt und bitten einen Trainer diese Seite zu stärken. Sie wollen ihm ihren Defizit demonstrieren, aber er spielt ihnen immer den Ball auf ihre starke Seite zu. Anfangs sind sie überrascht, da sie eigentlich die andere Seite verbessern wollen, aber gleichzeitig fühlt es sich gut an, sich nicht gleich als Loser zu fühlen, da sie ihre Stärken zeigen können. Jetzt werde, werden die zugespielten Bälle etwas schärfer, aber immer noch spielt der Trainer auf ihre starke Seite. Sie merken, wie Sie die Herausforderung gut parieren und sind ganz zufrieden mit Ihrem Spiel. Tatsächlich haben Sie den Eindruck, Ihre gute Seite ist etwas besser geworden. Irgendwann werden Sie aufgefordert, den Ball auf der anderen Seite zu retournieren. Wie glauben Sie, wird Ihr Schlag schlechter? Nur so schlecht wie immer? Oder vielleicht sogar besser? Ich will das nicht mit Sicherheit voraussagen. Wovon ich aber überzeugt bin, Sie werden den Ball besser retournieren, als wenn der Trainer entsprechend Ihrem Wunsch von Anfang an sie zur schlechten Seite herausgefordert hätte, wenn er also immerfort pang pang ihnen ihre Schwächen aufgezeigt hätte, wenn er sie also immer wieder mit ihrer Unfähigkeit konfrontiert hätte. In ihrer Beziehung trifft folgende Regel auf jeden Fall zu, je mehr sie sich als Paar ihre Stärken bewusst machen, werden sie ihre Stärken stärken. Je mehr die starke Seite Ihrer Beziehung wächst, desto weniger werden Ihre noch vorhandenen Defizite, sprich die Themen, mit denen Sie miteinander noch nicht so gut umgehen können, weniger eine Rolle spielen. In meiner Erfahrung unterschätzen Paare die Wichtigkeit, die positive Seite Ihrer Beziehung zu feiern. Einmal im Jahr zum Hochzeitstag ist viel zu wenig, um Kraft zu sammeln, für das Überwinden der Teile der Beziehung, die noch nicht so gut funktionieren.